Willkommen zurück bei Zupfnoter. Ich zeige jetzt einfach mal, was wir bisher gemacht haben. Wir haben ein neues Stück erstellt, alle meine Endchen. Dieses Stück hat die Identifikationsnummer 99. Das kommt übrigens von der ABC-Notation. Die sieht das vor, dass man das so macht. Ich habe den Titel. Ich habe die Geschwindigkeit. Ein, ein Viertel entspricht 180 Schlägen pro Minute. Ich habe zwei Stimmen. Die erste Stimme und hier habe ich die zweite Stimme. Auf der rechten Seite sehen wir die Noten, die wir eingegeben haben und unten die Noten für die Tischharfe. Man kann das Ganze abspielen und dann kann man während des Abspielens beobachten, welche Note gerade gespielt wird. Nicht sehr anspruchsvolles Stück, aber kann man jetzt auch nichts machen. Der Editor auf der linken Seite, in dem die Noten in der ABC Notation eingegeben werden, ist synchronisiert mit den rechten beiden Fenstern. Zum Beispiel, wenn ich auf diese Note klicke, dann kann ich sehen, aha, das ist dieses G mit zwei Schlägen. Wenn ich wissen will, wo ist dieses C auf meinem Blatt, dann drücke ich hier, selektiere ich das und kann hier rechts die, diese C-Note sehen. So viel im Schnelldurchlauf für äh, die ganz einigen und im nächsten Video arbeiten wir weiter, wie wir die Blätter gestalten können.